Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Äh, wir haben schon wieder Post bekommen. Ja, wunderbar hier. Und da wollen wir jetzt mal rinkicken. So, happy Halloween. Wir haben hier ein wunderschönes Schnittset erhalten. Und auf der Rückseite können wir auch schon sehen, was alle drin ist. Die Schnittzeit ist jetzt für 6,99, also 7 Euro, habe ich es mir gekauft. Mal gucken, ob sich hier der Preis auch so wieder geändert hat. Das wäre wieder ja, der Hammer. Das ist teurer geworden. Jetzt kostet das ein 10 Das ist ja eine Frechheit. Läuft voll gut. Gerade mit dem Schnitzelt und da haben sie sich gedacht, also wenn das so gut läuft, dann muss ich da nochmal mal einen 10er aufpacken. äh, muss ich da noch 3 Euro aufpacken. So, was haben wir hier? immer haben wir hier wunderschönes LED-Licht äh, wir vergleichen das denn nachher mal wenn es ungefähr die gleiche Blumen, also die gleiche Lichtstärke bringt wie, einen, wie eine Kerze, dann ist das natürlich cool ja, ansonsten und auch cool, äh Schon Batterien drin. Ja, das hast du ja meistens nicht hier hoch. So, was haben wir denn hier noch? Also, erstmal fällt auf, der Griff ist äh, wie von einem Käsemesser. Also, als ob das ein Käse wäre. So ein Beitel oder wie nennen sie das hier? Ein Scrapper, Detail Scrape and Cleanup. Also ein Schaber. In einem anderen Set gab es das auch schon und er äh, hat sich echt gut gemacht. Gute Teil. Was haben wir denn hier noch in unserer Zauberbox? Ein Löffel und ich sehe auch schon, der Löffel ist cool, weil der hat hier so einen Rand und ist schön breit. Hier nennen sie es Scooper, also Schaufel, einfach um den Inhalt vom Kürbis auszuschaufeln quasi. Was haben wir hier noch? Ah ja, dieses komische verrückte Teil hier. Also hier steht, das ist äh, ein Grooving Tool, Detail Shipping Off and Carving, also ein Einstechwerkzeug, um äh, was auszustechen und halt zu schnitzen. Dann haben wir hier quasi ein Bohrer, ein Drill steht da, ja zum Einpieken, eine große und eine kleine Säge. Also einmal um den, also ganz normal, um einfach reinzusägen in den Kürbis. Die große würde ich nehmen, um den Deckel einfach auszusägen. Die kann man aber auch für das Auge nehmen oder für den Mund und die hier für kleinere Sachen, wie ja, wenn man mal eine Narbe raussägt oder so. Genau. Finde ich gut, dass das hier alles äh, beschrieben ist, außen drauf. Wird das ist sehr durchdacht, das ist cool. So, das testen wir jetzt ihn mal aus ähm, und dann sehen wir uns sofort wieder. Und fertig sind wir. 20 Minuten ungefähr hat es hier dauert. Ähm, ich habe mal getestet und habe geguckt, ähm, wie der Unterschied ist zwischen so einem LED-Licht und einer ganz normalen Teelicht. Eine Kerze. Ich habe keinen großen Unterschied erkennen können. mal an, das wird wohl locker die Nacht, also Halloween durchhalten und genau, Pluspunkt, LED-Lämpchen sind ja zwei Stück bei und jo. Ja, kommen wir zu den Werkzeugen. Sind insgesamt sechs Stück, zwei Sägen, die sind echt gut, die Sägen, kann man sich ja nicht beschweren drüber, alles gut. Der Teil ist auch sehr gut, da hätte ich mir natürlich noch ein anderes Teil gewünscht, ein bisschen feiner vielleicht. Eins. Der Löffel von der Form her alles gut, der hat sich aber ein bisschen nach hinten gewogen, also der hat er ja nicht mehr durchgehalten irgendwie. Das sollte nach Möglichkeit natürlich nicht passieren, schade. Für das Ding bin ich wie immer zu doof, keine Ahnung was ich damit anstellen soll. Und der ist auch wichtig, ganz cool. Also das Nötigste ist dabei. Außer, keine Ahnung, ähm, für den Preis jetzt 10 Euro. Ähm, dafür gibt es direkt mal ne, <lacht> einen Sternabzug und dafür, dass das hier eingeknickt ist, ein Sternabzug. Also, zwei Sterneabzug für die LED-Lichter, die direkt mit Batterie sind und äh, kaum merklich ein Unterschied ist zwischen Teelicht und diese LED-Lichter und zwei Stück selbst, wie ein Sternchen dazu. Dann sind wir bei 4 von 5 Sterne, ich denke es ähm, ist cool, 10 Euro, das Wichtigste ist dabei. Was jetzt noch cool gewesen wäre, wäre natürlich wie bei dem anderen so eine, ähm, so eine Aufbewahrungsbox einfach. Ähm, Schablonen wie gesagt finde ich nicht notwendig, wären aber auch noch mal ganz äh, cool gewesen. Aber ansonsten 4 von 5 Sterne, Alt cool, äh, hier unten in der Beschreibung Einfach auf den Link klicken und äh, schon könnt ihr euch das Zeug holen für einen 10er. was soll sein. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt das Video und schreibt mal einen coolen Kommentar. Und wenn euch das Video überhaupt nicht gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und äh, schreibt mal einen coolen Kommentar, schreibt mal rein, wofür das da ist, ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Und teilt auch gerne das Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Bis demnächst.